Ja, hallo zusammen. Also, wir haben vor einer Weile auf YouTube diesen tollen Video gefunden mit den unglaublichen 3D-Tricks, ja. die man mit PowerPoint erstellen kann. Und der Wahnsinn war, der Video, der wurde von einem Schulmädchen und ihrem Vater erstellt und der kostet nichts. Ne? Ja, das ist unglaublich. Ich finde es so toll. Das Video ist von RK Photo Magic Tricks und man kann dort lernen, wie man PowerPoint-Präsentationen einfach besser macht. Ja, und wir haben die besser gemacht. Ne? Ja. Also, wir haben lange gesucht und muss sagen, unsere Präsentation. Die hat einen super Eindruck gemacht. Und die Kollegen, die haben uns dann gleich gefragt, wie wir das so schnell gelernt ja, haben. Ne? Also, also, wir möchten dieses tolle Team echt weiterempfehlen und anschauen, lohnt sich. Ja. Wirklich.